Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty, World, nicht Modern Warfare, World at War. Äh, wir müssen weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar ohne Munition irgendwie die Bunker zerstören. Was nicht ganz so lustig ist. Der Bunker hier drin brennt halt jetzt permanent und der andere nicht. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, ob ich da nochmal reinpfeffern soll. Irgendwie der Hoffnung, dass mehr abfackelt. Ich probiere das jetzt trotzdem nochmal, oder war hier noch was? Okay, die geben hier einfach eine mp 100 das ist natürlich auch geil. Ähm, ich würde jetzt einfach nochmal mit dem Flammenwerfer, wenn ich über den Stein komme. So schwer einen Stein zu übersteigen. Dankeschön. Ähm, hier einfach weiterhin alles abfackeln, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann aufhört zu existieren. Weil ich habe ja keine Bunkerbombe mehr. Aber ich kann die Gewehre von da aus auch nicht zerstören, wirklich. Und der Flammenwerfer braucht verdammt schnell keine Mund. Achso, weil ich ein leer finde nur ich muss kurz warten. Ich will den leer haben kurz. Ich schmeiß da mal eine rein. Okay, das zählt echt nicht. Ich probiere das einfach und sonst muss ich wirklich das Level neu starten. Und das will mich echt ankacken, weil im Anfang hieß ja, hier, probier aus L1... Er hat eins zum, ja, Bunkerbomben. Aber du hast nur drei, für drei Bunker. Das sagen wir dir aber noch nicht am Anfang. Das wäre echt uncool. Und vor allem auch echt unfair. Außer ich habe irgendwo die Möglichkeit wirklich zu sagen, hier nehme ich noch mehr Bunkerbomben mit. Aber das hatte ich bis jetzt ja nicht. Ah, fuck you. Die Typen rennen so schnell, ich kriege die nie. Ich bin wirklich schlecht in den Zielen. Echt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber es ist einfach wirklich jedes Mal wieder und so. Ich bin schlecht in Zielen in solchen Spielen. Ich habe keine Bunkerbombe mehr. Oh. Brennt alles nieder von mir aus, aber ich habe einfach keine verschissene Bunkerbombe mehr. Ah, hier waren sie immer noch, okay. Hab ich ja. So, ich hoffe jetzt mal, das zählt. Ich stürme jetzt einfach mal rein. Hallo? Wir müssen diese Bunker ausschalten. Ja, ich will ja. Ach, Mann. Los, Den Bunker unschädlich machen! Ich... Ich kann nicht, du Arschloch. Du verschissenes Arschloch. Ich glaube, ich muss echt die Mission neu starten und bis hierhin nochmal spielen. Ich glaube es ja nicht. Außer der Typ kann mir jetzt nochmal eine Bunkerbombe geben. und Teilweise ist das Spiel echt verschissen. Ich renne mal zu meinen Kollegen. Vielleicht hat mir jemand da was. Ach, jetzt habe ich plötzlich wieder drei. Natürlich habe ich jetzt plötzlich wieder drei Bunkerbomben. Ich habe vorhin geguckt, ich hatte keine drei Bunkerbomben mehr. Jetzt muss ich extra nochmal an Anfang zurück, weil der mir am Anfang keine drei gegeben hat nochmal. Aber ist okay, mache ich gerne. Da oben ist noch ein Gegner. Ich hoffe, die schaffen wenigstens das. Da komme ich nicht rüber. Klar muss die ganze Stage auch noch wie ein Labyrinth aufgebaut sein. Das müsste der Bunker hier am Anfang gewesen sein. Nee, ich muss sagen, vom Spieler finde ich es ja immer noch toll, weil es die Story und so erzählt recht gut, aber also teilweise muss ich echt Nerven aufwenden dafür. Ich gehe auf die MP100 und sobald ich hier irgendwie hochkomme gleich, äh, da, wo war der Eingang? Einmal quer durch, okay. Dann eben nicht. Äh, da oben müsste es sein eigentlich. Da, wo alle anderen gewartet haben, bis ich das nochmal alleine gemacht habe, weil die das nicht können, das kann nur ich. Anscheinend. Und weiter geht's. Okay, der gehört zu uns, der Sherman. Sherman ist doch ein deutscher Panzer, oder nicht? Nee, Sherman klingt schon nicht. Ich dachte, die M4 Sherman ist ein deutscher Panzer. Ich bin... Ich habe wot schon lange nicht mehr gespielt, ehrlich gesagt. Ich müsste das nochmal nachgucken. Nein, Granate. Ich probiere einfach mal mit durchrennen. Okay, die haben hier beide überall abgesperrt. Na, lebt ihr noch? Hallo? Ja okay das habe ich verdient ich sage nichts das habe ich verdient aber im großen und ganzen habe ich keine ahnung was ich genau machen muss ich denke mal ich flankiere einfach die linke seite noch mal das hat ganz gut geklappt bis ich da halt in die granate gelaufen bin ich denke, das ist das Sinnvollste, was ich machen kann aktuell. Ist das unser Ziel? Das ist eine verdammte Pesto! Wir können die blockieren, es gibt Weg auf beiden Seiten! Keine Sorge, dich kriegt keine... 10.000! So, kurz warten. Er lebt ja immer noch, mein Gott. Gut, muss ich auch meine MP trotzdem nachladen. Ich muss übrigens noch gucken, ab welchem Call of Duty das es DLCs gab. Nicht, dass ich die verpasse wegen der Geschichte und so. Weil das wäre echt schade. Ich glaube aber, die kommen erst später. Ich, ich gucke da einfach jedes Mal kurz nach, wenn ich das Spiel installiere. Oh, der war heftig. Ich hatte einfach keine Rückzugsmöglichkeit wirklich nach draußen, aber das ist voll okay. Polonski. Weil die ganze DLC-Geschichte ist halt nicht so geil, aber gehört halt dazu zur Story und so. Aber ich glaube, das kommt wirklich später. Aber wenn es nur natürlich ein Waffenpack-DLC-Scheiß ist, dann lasse ich das mal sein. Für den Multiplayer. Nein! Ich war zu nah. Okay. Ja, okay. Das habe ich verdient. Fahrzeuge explodieren öfter. Ja, wow, Passt. Natürlich alles wieder von Anfang an. Warte mal. Hier kam eine Granate oder sowas. Ich habe noch eine Rucksackbombe. Wo schießen die denn überall hin? Darum ist doch niemand? Egal. Oh! Da kommen. Ich bleib mal beim Gewehr und nicht beim Flammenwerfer. Aus Gründen. Völlig unbekannte Gründe, wieso? Wobei, hier kann ich jetzt... Okay, der soll tot sein. Äh, wo ist mein Team? Mein Team hockt noch da hinten und chillt. Lebt da noch ein oder wieso warten die? Ah, da kommen neue raus. Hallo. So, bunker stürmen und warten warten warten ja scheiß nachladen immer ich verpasse das echt jedes mal wenn ich nicht dran denke direkt wieder das zu machen Arschloch. muss ich doch, da lebt noch einer. Oh, der, der Typ 99, die ist natürlich super. Kriegt die auch Muni hier? Ja, wollte, die kriegt Muni hier. Sehr gut. Den habe ich jetzt ehrlich nicht gesehen, aber zum Glück können wir ja noch Leute kaputt haben mit unserem Gewehr. Weil sonst hätte ich echt ein Problem wegen der Nachlader-Animation. Ich guck mal hinten, dass niemand mehr kommt. Sauber, los geht's. hier dran sauber sauber top nachladen weiter geht's du hattest doch was gutes nix ich packe meine flammenwerfer aus wenn hier oben gleich jemand stehen würde dann kann ich einfach mal drauf losballern hallo Jetzt habe hier ein bisschen eine richtige Waffe. Das ist einfach unfair mit dem Flammenwerfer momentan, aber naja, für mich unfair diesmal immerhin. Mal zur Abwechslung. Also für mich fair. So ich darf das auch mal machen. Da geht's ja noch höher. Ja ja. Hallo. Hey, das Versteck hier hinten, gut. Ähm, wir können jetzt mehr als eine Station raufnehmen. Verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht ganz wieso, aber ich glaube, wir müssen einfach überall aufräumen. Okay, ich sehe schon dass den Nachteil von der Typ 99. Das Nachladetempo ist echt am Arsch. Der ist richtig krise geschoben, wenn ich wegen der Granate noch geschoben wäre. Ja. Na gut. Ah, wir müssen nicht, sorry. Doch, ich würde gern ein bisschen lauter machen zum Hören kurz. Aber ich gucke mal. Wie geht die Munition aus? Morgen früh kommt eine Nachschublieferung. Morgen? Okay. Wie sollen wir denn bis morgen durchhalten? So eine Scheiße. Haben Sie das gehört, Sarge? Wir kriegen erst morgen Nachschub. Die soll größtenteils verlassen sein. Die haben sich zum nördlichen Kampf zurückgezogen. Sehen Sie es mal positiv. Hier nach. Schützengräben gebetet, dass sie uns nicht die Kehlen aufschlitzen. Jeden Tag sind wir durch Matsch und Dreck gerobbt, während uns die Kugeln um die Ohren flogen. Doch das ist das letzte Mal, dass wir unser Leben an der Front riskieren müssen. Das hier ist der letzte Rückhalt des Feindes. Wir Burg Shuri einnehmen. Sollbruchstelle mitten in Okinawa Der letzte Punkt Ich habe keine Muni drin Achso, extra Und keine Ersatzwaffe Oh nein Alles kaputt, scheiße Ich will auch Muni Mehr haben wir nicht Alles verteilt Ja klar, wenn die sehen, dass wir da angreifen, dann. Natürlich kommen die rein. Also die lassen uns in Ruhe unsere Munition aufnehmen. Ja, ja, noch schön. Noch schöner. Okay, dann eben nicht. <lacht> Okay, bis jetzt sind noch keiner bei mir. Okay, ich muss sagen, was ist das? Die M1 Garant ist ganz okay. Ist das in den Bäumen? Ich glaube, ich habe alle runtergeholt, bevor die rauf konnten. ausgehen da halt. Und weg in Deckung. Ja, ich würde gerne da rein. Die haben sich schnell auf uns eingeschossen. Da sind sicher Speer in den Tunneln. Wir müssen sie erledigen. Schalten Sie sie aus, Miller. Da rein, Miller! Wo rein? Achtung! So, und jetzt ist MG bereit. Ganz vorsichtig. Ich würde hier nicht gerne rumlaufen, solange hier oben alles explodiert, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das so sicher ist. Ah, die... MP100... Okay, nee, die Thompson hat einiges mehr im Magazin. Ich nehme die Thompson wieder mit mal. Wobei die MP100 halt ein größeres... Ähm Magazin hat im Allgemeinen zu mehr Kapazität. Greifen Sie die Burg Shuri an. Oh je. Ist das diese Burg da? Das ist ja voll heftig. Also wirklich sehr heftig, muss ich sagen. Da drüben ist einer, ich weiß es. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich verstecke mich nochmal hier. Okay, den habe ich erwischt, sehr gut. Warten. Das ist, glaube ich, Rollback. ne? Ich gehe mal zu dem runter. Der steht da recht gut, denke ich. Geschützt, aber er schießt voll in die Wand rein, der Idiot. Das war jetzt nicht so schlau, dass der da hochgelaufen ist. Das wollte ich eigentlich auch gar nicht. Ich wollte eigentlich nur hochspringen und gucken. Aber jetzt, wo ich eh schon hier oben bin, kann ich auch direkt an. einfach eine Granate reinwerfen und gut ist oder wie sieht das aus? No. Nope. Ach hier kann ich wieder nicht rauf natürlich. Fuck you. Ja ich warte kurz, weil... Das sind Arschgeigen. Klar komme ich da auch wieder nicht, nicht hoch, danke. Du verdammtes Dreckspiel, ernsthaft. So, geht doch, fuck you. Hallo, aber der wird sich ja wehtun. Vollen Arsch rein. Nachladen und schnell über die Ecke. Ich gehe hier drin mal durch. Ich hoffe jetzt, da kommt kein Gegner wirklich. Ich glaube da oben habe ich einen gesehen noch. Hier. Schon dran. Lebst du noch? Ja, du lebst noch. Hallo. Fuck, der war zu spät. Okay. Bitte sag das Tor ist ein Speicherpunkt. Natürlich mitten im Feind drin. Mein fette Browning irgendwo? Ich dachte, Ich habe was gelesen. Von einer. Ja. Jo, ich würde sagen, wir räumen auf. <lacht> Schon dran, ich habe ein bisschen eine größere Waffe jetzt. Das geht ein bisschen. ganz langsam vorsichtigen Gleise jetzt rein und rennen <lacht> anscheinend achso hier waren die Sie und wow, das war zu nah. Ups, das war definitiv ein bisschen zu nahe. Okay, aber es ist gut, dass ich jetzt weiß, um was es geht. Dass ich die Mörsergranate einfach so werfen kann. Und die hat einen rechten Wumms drauf, das ist klar. Ist ja auch eine Mörser. Aber jetzt, jetzt ist alles klar für mich. schreibt mal zuerst den Turm da aus. Ich glaube, der war wichtig. Ich glaube, die Gruben kann ich auch so rausnehmen noch irgendwie. Wenn ich weiß, wo sie sind. Die sind hinter der Mauer. Deswegen sehe ich die eh nicht. Einfach ein bisschen aufpassen, aber ich mache das am besten so: Ziel aktualisiert, perfekt. Also habe ich es geschafft. Das war zu ja nach rechts, eher äh, nach links gezogen. Ist okay, ich gehe mal hier hinten durch. Da hinten ist noch irgendeiner, der auf mich schießt, aber das ist okay. Da ist er ja, der Arsch. So, fuck you! Da müsste noch hier sein eigentlich, mindestens. Ihr macht das echt super hier, danke schön. Jetzt nicht ganz, was meine jetzige Mission gerade ist, aber wir rennen einfach weiter. Ich vermute mal, ich muss weiterhin einfach in die Burg reinkommen. Und das wird dann das Hauptziel, so mehr oder weniger. Ich würde sagen... Ja gut, dankeschön fürs Haus. Ist cool hier. So, ja ich mache noch ein bisschen weiter. Wir haben genug Zeit. Gehabt. Eigentlich, aber ich mal noch ein bisschen weiter drunter. Sie können diesen Ort bis ans Ende der Welt. Wachsam bleiben. Beide Seiten flankieren. Sichern Sie jede Ecke dieses Hofes. Teilen Sie sich auf und jagen Sie sie. Ich hab dich schon gesehen da. Ich verziehe immer, wenn ich noch schnell nach oben ziehen möchte, verziehe ich immer die Richtung. Das ist zu so nervig. Ich schmeiße jetzt einfach mal ein paar Granaten. Hallo. Ich dachte jetzt wirklich, der gehört zu mir, weil er so gemütlich rumstand. Okay, wir müssen hier enden. Fuck you, du Arschgesicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich oh, hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Jordan alles mit Zucker. Cheerio! Und ich glaube, wir gehen langsam aufs Finale zu, soweit ich weiß. Aber ich bin nicht ganz sicher. Es macht ja ein bisschen Zeit Sprünge ist schwer zum Einschätzen. Aber ich glaube, wir gehen langsam Richtung Ende. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!